Hier noch ein kleines Update. Also, so ein großer Read-Schalter, der funktioniert auch, aber eher schlecht als recht. Das sind jetzt hier irgendwelche alten gesammelten Werke. Und zumindest kurz geht's. Ja, ja und wenn dann hier auch eine. bestimmte Voltzahl erreicht worden ist fängt auch hier die Neonlampe mit an zu leuchten die hängt jetzt na na jetzt <lacht> komisch immer einen ganz bestimmten punkt geht sie dann an jetzt. ja das kapier ja her so richtig vielleicht braucht ihr auch so eine art zündspannung jedenfalls hier sind jetzt Zwei Spulen drauf gewickelt. Ne? Unten drunter die normale Spule, die den Ried hier befeuert und die Lampe zum Leuchten bringt. Und außen drauf nochmal mit dünnerem Draht und etwas mehr Windungen. Eher so Zündspulenmäßig, habe ich mir das gedacht. Ne? Hier der gemeinsame. Bei mir haben sie einen gemeinsamen Plus hier. Zündspulen haben gemeinsam Minus normalerweise, kommt drauf an, wo man sie kauft, ja. Gut, also kann man auch schon mal hier außerhalb noch extra mit Energie wegnehmen. Naja, so schön, so gut. Ach, da schau her. Hm. Manchmal geht es auch bloß ohne, dass man irgendwas macht. Und sogar in diesem Abstand hier. Hm. Ja, jedenfalls der Read äh, der Read Switch hier irgendwie, irgendwie nervt er mich. Hey, jetzt geht er, jetzt geht er. Die ganze Zeit, ich habe es nie so lange laufen lassen können. Da ja, machen wir jetzt gleich mal einen Langzeittest, war? Hm. Ja, nee, da muss ich irgendwas. Da muss ich irgendwas bauen, dass das hier fixiert bleibt. Alles die ganze Zeit mit der Hand halten, das nervt ja. Brauche ich einen anderen Schalter. Die erste dreiviertel Stunde hat hinter sich. Also hier ist schon eine dreiviertel Stunde am Stück. Mal gucken wie lange die während drei AAA Batterien mitmachen. Die Nacht hat es überstanden, jetzt geht der Tag wieder los und läuft immer noch das Teil. Das ist jetzt schon hammerhart. Jetzt haben wir es so spät. Und guck mal hier. Die fängt auch an mit Blinken. Also entweder der read switch wandert jetzt so langsam hier hinan. Ja, ich habe nichts hab dran rumgestellt die ganze Zeit. Oder wird die Batterie jetzt voller? Hm. Na ja gut, wenn wir schon mal dabei sind beim Langzeittest, da können wir hier noch einen Testkandidaten mit dazu nehmen. 8.53 Uhr Start. Das ist jetzt eine selbstgebastelte gebastelte ähm, ne? einfach nur die Platten, die hier drin gewesen sind. Die Dinger hier, na, das ist jetzt eine Plusplatte. Also die meisten von den Plusplatten sind kaputt gegangen, hier das sind die ganzen Plusplatten davon. Aber auch nur Minusplatten ne? funktioniert natürlich. Ne? Hier Die ist zum Beispiel nur Minusplattig belegt. Die zwei sind parallel, die ist einzeln. Ein bisschen schräglast, aber was soll's die zwei jetzt jedenfalls in Reihe sind ungefähr bei 4 Volt. Und noch mal kurz hier drauf gucken, dass wir die genaue Zeit haben. 8,54 Uhr, jetzt starten wir die. So. Also hier wieder 12 Volt LED dran. Ja. Schauen wir mal, wie lang es hält. Okay, das muss man schon festhalten. Moment, kriegst du vielleicht Kamera? Aber jetzt haben wir es. 9.21 Uhr ist es mal kurz ausgegangen und dann ist es von selber wieder angegangen. Okay, was mal so. So, jetzt das wieder von selbst neu gestartet hat, leuchtet auch die Neonlampe überhaupt gar nicht mehr. Ne? Hm, ja, wieder ein bisschen abwarten. Also, die hat dann fast durchgängig geleuchtet und dann ist die Schwingung abgebrochen. Ja ich habe schon gedacht die Batterie ist dann leer und dann ein, zwei Sekunden später nachdem es aufgehört hat ist es auch gleich wieder angegangen. Tja aber hier leuchtet erstmal nichts mehr. Warten wir mal ein bisschen ab. Stativ mit aufbauen. Hä? Jetzt ist es wieder ausgegangen, gucken ob es wieder von selber angehen möchte. Hm, okay, das war's erstmal. Kurz hat er funktioniert, aber es funktioniert. Doppelt, einmal rechts rum, einmal links rum und ein Magnet. Mhm. Naja, die nächsten Versionen dann jedenfalls. So wir haben es nun 13.58 Uhr, rennt immer noch, ja ich hau mich dann mal pennen, also ich hau mich dann mal aufs Ohr so rum, kann ja gar nicht mehr sprechen und mal gucken ob es dann immer noch an ist, in 8 Stunden oder so, gucken wir mal. jetzt haben wir es früh am morgen das, das teil läuft jetzt nicht mehr ich habe keine ahnung wann es ausgegangen ist aber ähm, so wie man das hier messen kann genau sind wir hier bei 0,7 volt also das ding das lädt sich jetzt langsam wieder auf ich habe es jetzt ausgeschalten ne? aber das ist gelaufen mit einer spannung von unter 0,8 Volt, so wie es hier aussieht, ne? sonst, ja sonst wäre es ja schon vorher ausgegangen. Also echt heftig, mit 4 Volt angefangen, also mit, ich glaube, damit kann man es erst mit 0,7 Volt kann nochmal anschwingen. Das wird nichts. Ne, da kommt nichts mehr. Also wenn es einmal schwingt, dann schwingt es runter bis zu einer echt krassen äh, Voltzahl bis zu einer sehr, sehr niedrigen ja, aber dann wenn die äh, Selbstschwingung dann mal aufgehört hat, kriegt man sie nochmal zum Starten, wenn die Voltzahl einmal zu weit nieder ist. Hm. Also, im Betrieb laufen lassen, solange es geht. Und dann geht das schon. Jetzt habe ich endlich noch eine schöne Verwendung für den Kondensator hier gefunden. Der speist nämlich jetzt hier die Kondensatorbank und wird das über einen mechanischen richtig mechanischen ohne die speedsteck diesmal ne, äh, betriebenen schalter auf die meine autobatterie gehauen bei 1261 <lacht> weil ich vorhin gestartet also das war vor 2-3 minuten jetzt schon bei 1263 das lasse ich erstmal so ein stück durchlaufen ja der hier hat jetzt äh, usb verbindung ne? also der wird von usb gespeist das teil und hier sind nur die drei kleinen AAA-Batterien drin. Hm. Ich werde das erstmal so lang laufen lassen, wie das Ding hier mitmacht. Er ist schon bei 12,64. Hm. Größere. So, jetzt ist da wieder zwei Stunden später. Ja, das läuft natürlich noch, das hat ja letztens schon mehr als vier Stunden durchgelaufen. Und das blitzelt auch immer noch nach zwei Stunden Dauerlauf geht jetzt immer ein bisschen schwächer ähm, die Batterie war vorhin schon mal bei 12,66 und ist dann runtergefallen auf 12,63 ja ähm, für mich ist das dann ein Zeichen dass sie jetzt richtig Ladung annimmt, ne? dass jetzt äh, diese Pseudo-Spannung am Anfang ähm, wenn man Batterien lädt ähm, ja, dass sie sich so etwas eingepegelt hat und da jetzt so richtig Ladung reingeht. So das ist meine Interpretation. Ne? Ja, aber Fakt ist erstmal, ja, hat es mal wieder einen kurzen Aussetzer gehabt, Fakt ist jedenfalls erstmal, dass die Batterien eher alle gehen, als der -Swi äh, Switch kaputt geht. Also ich weiß nicht, das ist mein Langzeittest hier, hat zwei Tage durchlaufen gehabt, fast kein Re Switch kaputt gegangen. Hier der Kleine auch nicht. Ähm... Allerdings, mir hat es dann doch welche zerfetzt, man muss dann echt gucken, wie das Wickelverhältnis ist. Oh, muss ich aufpassen, wo ich es anfasse, da habe ich schon so oft einen verwischt bekommen. Ja, da haben wir es mal so gemacht, dass wir eine rechts rumgewickelt haben und eine links rumgewickelt haben. Dann kann man die nämlich mit einem einzigen Magnet hier in der Mitte äh, befeuern. Und ja, plus gemeinsam, minus gemeinsam, funktioniert alles, nur zwei unterschiedliche Kondensatoren müssen es dann sein, glaube ich zumindest. Ja und hier, das ist nur 15er Draht, ne, mit ich glaube drei oder vier Lagen. Das ist auf alle Fälle zu dünn gewesen. Ich wollte eine 12-Volt-Version machen. Hat auch funktioniert, leider nur nicht lang. Da war es dann hier vorne richtig schön weiß weiß glitzernd drin. Und übelst heiß geworden ist es auch. Ne? Also da ist dann die zu wenig Draht drauf gewesen, schätze ich mal. Oder der Draht immer noch zu dick dann. Das hier ist jetzt die Folgeversion davon. Da habe ich es mal. Ein bisschen mehr Lagen drüber gemacht. Mal gucken, was das bringt. So, dazu aber im nächsten Video. Wie gesagt, Fakt ist erstmal, die re halten.